Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute geht es um das Buch Mikronährstoffe als Motor der Evolution. Der Autor Hans Konrad Bisalski stellt die These auf, dass das Angebot an Mikronährstoffen maßgeblichen Einfluss auf die evolutionäre Entwicklung der Menschen hatte. Mikronährstoffe sind Nahrungsbestandteile die keine Energie liefern, aber trotzdem essentiell für unseren Körper sind, wie die Vitamine, die Minerale und die Spurenelemente. Die These ist zwar nicht neu, stellt aber andere populäre evolutionäre Thesen durchaus Temporär in Frage. Happy stützt sich dabei aber nicht nur auf eigene Erkenntnisse, sondern leitet aus zahlreichen Studien und Untersuchungen seine Thesen ab. Die Verweise und auch die Quellenangaben sind wie er sich für ein wissenschaftliches, universitäres Fachbuch mit hohen Ansprüchen, gehört im Endeffekt einwandfrei. Das Buch liest sich nach, nach einleitenden Kapiteln zu den Mikro- und den Makronährstoffen und diverse Nischenbetrachtungen, die das Konzept der Mikronährstoffe als entscheidenden Faktor der Evolution unterstützen, quasi wie so eine Geschichte, die Geschichte der Menschheit. Angefangen mit den ersten Menschen bis hin zum Homo sapiens. Aber immer mit Exkursen und Querverweisen, um die Thesen auch wirklich wissenschaftlich zu untermauern. und das ganze das ganze Buch rund zu machen und in der Tat muss man dem Autor auch eine sehr stimmige und auf den ersten Blick stringente Arbeitsweise unterstellen, aber in der Tat wenn man etwas Genauer hinschaut, entdeckt man eine, eine gewisse Einseitigkeit und dass die, die, die Stimmigkeit und die stringent anmutenden Konklusionen durch ein selektives Herauspicken der Fakten sehr darunter leitet. Äh, viele Argumentationen, gerade was eine, eine pflanzenbasierte Kost angeht, basieren auf längst überholten Annahmen. Auch wenn man auf Seite 24 ich, eine Übersicht der Mikronährstoffe und deren Hauptquellen anschaut erkennt man, dass der Herr Bisalski das sehr einseitig betrachtet. Als Hauptquelle für Kupfer gibt er Fleisch an, wohingegen Nüsse ca. den zwanzigfachen Gehalt an Kupfer haben als Fleisch. Ausgenommen der Innereien, die aber zwar mitverzerrt wurden, die aber prozentual nur einen kleinen Teil der Nahrung ausgemacht haben. Des Weiteren geht er ebenfalls beim Kalium, auch äh, als Hauptquelle Fleisch an. Da gibt es Fleisch, Eier und manche Pflanzen und Wurzeln. So hat beschrieben. Obwohl mittlerweile eigentlich jedem Ernährungswissenschaftler bekannt ist, dass Kalium in nahezu jeder Pflanze enthalten ist und auch Pflanzen prozentual eindeutig viel mehr Kalium liefern als tierische Nahrung. Und fast bei jedem Nährstoff den man findet, gibt Herr Tiere als Hauptquelle an. Sogar bei Vitamin A, obwohl Huhn, Schwein und Rind kaum Vitamin A im Muskelfleisch haben. Lediglich bei Vitamin C kam er nicht umhin zu schreiben Früchte und Pflanzen. Es äh, ist sehr, sehr einseitig. Ich habe da noch einmal das ganze Kapitel gelesen um irgendwie vielleicht einen Denkfehler bei mir zu finden oder ob ich das irgendwie anders meinte. Aber nein, da steht eindeutig dass er Tiere quasi als die Hauptquelle für alles ansieht. Das ist weder korrekt noch lässt, es, äh, lässt das aus, aus evolutionstheoretischer Sicht äh, sich das irgendwie ableiten. Ne? Also eindeutig ableiten, Lässt sich natürlich alles ableiten. Er selber untermauert in seinem Buch bewusst oder unbewusst auch ständig die These, dass der Mensch vom Grunde auf ein Pflanzenesser ist. Und er argumentiert mit Halbwertszeiten der, Mikro, der Mikronährstoffe und so weiter. Aber äh, sich dann zu einem Omnivoren entwickelt hat. Und auch immer wieder im Verlauf des Buches hat Herr Bisalski derartig kurios und nichts mit, äh, mit, mit wirklich nichts zu einseitigen Betrachtungen, äh, die, die, die zwar aktuelle Thesen die das Aussterben gewisser ähm, Artenlinien rechtfertigen, aber die eben dann äh, ja, die gefühlte Stringenz arg ins Wanken bringen. Letztlich findet der Autor, Autor aber immer wieder auf, auf eine gewisse Basis, eine grundsolide Basis, und versteht es auch immer wieder auf diesen roten Faden zurückzukehren, deswegen liest sich das Buch auch sehr gut. Er versucht in seinen Ansätzen auch immer nicht nur die Ernährung als solches mit einzubeziehen, also die Mikronährstoffe, sondern eben auch andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel soziokulturelle Entwicklung, insbesondere bei der von ihm skizzierten Entwicklung des Gehirns wird dieser Faktor besonders deutlich. Aber bei gewissen Themen trifft man halt eben immer wieder auf überholtes oder, oder sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt diskutables Wissen. Ähm, ja, was aber der Autor als gegeben hinnimmt. In diesem Zusammenhang auch der vom Autor ja, ho hochgelobte hohe Kalziumanteil der Milch die nur zu ungefähr 30% aufgenommen wird von unserem Körper. Während bei Rüben und anderen Grünzeug die Aufnahme zwischen 40 und 64% ist. Und dazu wird überhaupt nicht bestandet, was an Kalzium ausgeleitet wird. Das heißt, die Kalziumbilanz wird gar nicht betrachtet. Und das weiß man alles nicht nur seit gestern, sondern schon seit 10, 20 Jahren. Bei einem aktuellen Buch eines Ernährungswissenschaftlers sollte man doch erwarten, dass... Ja, dass dies auf dem aktuellen Stand des Wissens ist. Aber man erkennt wirklich immer wieder, dass hier nicht am Nabel der Zeit argumentiert wird. Und entsprechend so angenehm das Buch aufgebaut ist so, wie so eine Geschichte. So erfrischend die, die kleinen Exkursionen und Nischenbetrachtungen sind. Es bleibt bei dem ambitionierten Leser irgendwie ein schales Grundgefühl zurück als Komplettwerk und stimmiges Kompendium, was am Nabel der Zeit ist, kann ich das Buch daher nicht empfehlen, weil dafür die, die Geisteshaltung des Autors noch zu sehr von einem äh, ja, totalitären und ja, historischen türkisches Gut für unsere Entwicklung geprägt ist und man dadurch eben ja, auch annehmen muss, dass einige der Schlussfolgerungen ja, einfach falsch sind. Gerade wenn es darum geht, dass Herr Bisalski anscheinend ja, die, die Nährstoffe pflanzliche Nahrung deutlich unterschätzt. Kennen wird er sie, aber unterschätzt sie. Gerade der Fakt, dass menschliche Arten laut seinen Theorien häufiger ausgestorben sind, weil sie nur noch pflanzliche Nahrung zur Verfügung hatten, stellt im Kontext von, von anderen weniger intelligenten, durchsetzungsfähigen, aber sich auch rein pflanzlich annähernden Lebewesen einfach einen, einen nicht zu übersehenden Disput da und so wird das durchaus innovativ anmutende Buch von Seite zu Seite immer ambivalenter in der Wahrnehmung und man endet irgendwie nach gut 200 Seiten mit dem Gefühl, 235 sind's ich, mit dem Gefühl klingt ganz interessant, aber so, so richtig stimmig ist es dann doch nicht. Interessante Aspekte ja, ein rundes glaubwürdiges Werk nein, dazu ist der Preis von 50€ Euro auch eindeutig zu hoch angesetzt für die gut 200 Seiten. Daher gibt es von mir auch 3 von 5 Stand da ein ja, derartiges Ignorieren der, der neuesten Forschung, die sich ja aber dann eben auch auf die Menschen aus der Urzeit übertragen lassen, ja, einfach attestiert werden muss. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen, Euer Christian.